Hallo, in diesem Video möchte ich mit euch eine Aufgabe besprechen, äh, die in das Thema Verkettung von Funktionen im Rahmen von Datenflussdiagrammen wunderbar hineinpasst. Ähm, ich habe mir hier ein klassisches Beispiel ausgesucht. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das jeder aus der Mathematik schon kennt, aber das macht ja im Grunde genommen nichts, wenn ich mal ein bisschen den Mathematikunterricht spoilere. Es geht hier um den sogenannten Satz des Pythagoras, also die Aufgabenstellung ist so, es gibt rechtwinklige Dreiecke und in diesen rechtwinkligen Dreiecken gibt es einen interessanten Zusammenhang, nämlich wenn ich jetzt hier die Seite C betrachte, die Seite A und die Seite B, dann gilt, dass die Länge zum Quadrat der Seite c identisch ist mit der Länge der Seite a zum Quadrat plus die Länge der Seite b zum Quadrat. Oder kurz c quadrat ist a quadrat plus b quadrat. Das hat der Herr Pythagoras herausgefunden und ähm, ja, ist so eine Standardformel, die sehr häufig auch Anwendung findet. Ähm, wenn ich jetzt quasi die Länge der Seite C haben möchte, muss ich halt dann, wie man das hier in dieser Formel sieht, dann die Wurzel aus a2 plus b ziehen. Ähm, ich sage es mal so, ähm, das zu begründen ähm, ist Aufgabe der Mathematiker. Für uns Informatiker ist es immer eigentlich nur wichtig, dass wir die Formel kennen, die wir brauchen, warum die Formel so lautet, wie sie lautet ist uns in der Regel egal. Ja, also Ziel ist es jetzt quasi für uns, dass wir ähm, eine Berechnungsvorschrift erstellen, woran man anhand von Seitenlängen a und b die Seitenlänge c ausrechnen kann. Und zwar halt eben automatisiert. Das Ganze wollen wir einmal mit einem Datenflussdiagramm darstellen. Ähm, unter der Ausnutzung der, ja, der Funktionen Wurzel, sieht man ja hier, hier haben wir ein Wurzelzeichen, wir brauchen die Summe, ist auch klar, wir haben hier ein Pluszeichen und die Potenzfunktion brauchen wir auch, weil wir haben ja hier ein Quadrat. Diese Funktionen müssen dann geeignet verkettet werden und wie schon gesagt, das Ganze im Rahmen eines Datenflussdiagramms. Danach wollen wir das Ganze auch in Excel, in einem Tabellendokument, umsetzen. Deswegen müssen wir das Datenflussdiagramm dann als nächstes in die funktionale Schreibweise umsetzen und dann als letztes dann das Ganze in Excel eintragen, sodass wir am Schluss ein Tabellendokument haben, wo man lediglich A und B eintragen braucht und dann automatisch C berechnet wird. Aus Blackbox-Sicht, haben wir dann letztendlich eine Funktion, eine Verarbeitungsvorschrift, die lautet "berechne Hypotenuse und bekommt die beiden Eingaben A, B und C. Ja, die Blackbox-Sicht bringt uns jetzt leider nichts, weil wir müssen ja quasi diese Berechnungsvorschrift ja definieren. Das heißt, ich lösche jetzt hier mal die Funktion raus und dann legen wir mal los und versuchen, dieses Datenflussdiagramm zu zeichnen. Ja, so als kleiner Tipp. Ähm, ich würde das Ganze immer so angehen, wie wenn ich es jetzt selber ausrechnen würde. Also die Formel, ich schalte mal kurz nochmal zurück. Die Formel lautet ja, a a² plus b b² wird summiert und daraus die Wurzel gezogen und das ergibt dann c. Wenn ich jetzt beispielsweise ähm, eine Seitenlänge von 3 und eine Seitenlänge von 4 hätte, wie würde ich dann vorgehen? Naja, ich würde als erstes die 3 quadrieren, als nächstes die 4 quadrieren. Das, was bei beiden rauskam, also 9 und 16, würde ich dann addieren, es gibt 25 und daraus würde ich dann als letztes die Wurzel ziehen und es gibt dann 5. Und genau wie man das eigentlich selber rechnen würde, so laufen dann auch die Daten im Datenflussdiagramm. Das heißt, als erstes muss ich mal das a quadrieren. Ich nehme die Funktion Potenz und natürlich brauche ich noch eine Konstante, nämlich die 2. So, das lasse ich schon mal hier reinlaufen. Das Ganze muss ich natürlich auch mit dem B machen. Übrigens, es spielt sehr wohl eine Rolle, ob jetzt die 2 auf der rechten Seite oder auf der linken Seite steht. Würde ich das so machen, dann würde der Computer 2 hoch b rechnen. Und das wäre natürlich falsch. Wir wollen ja b-Quadrat rechnen. Ja, jetzt habe ich beide Seitenlängen quadriert, der nächste Schritt war, dass die beiden Ergebnisse dann aufsummiert werden. Wir nutzen die Funktion Summe und die Ausgaben der Potenzfunktionen stellen die Eingaben der Summenfunktion dar und damit haben wir hier schon eine Verkettung. Der letzte Schritt ist, dass das Ergebnis der Summenfunktion in die Wurzelfunktion läuft. Und damit wird das Datenflussdiagramm fertig. Mit Orinoco können wir das Ganze auch mal testen. Ich wähle jetzt hier mal die Seitenlänge 3 und die Seitenlänge 4. Und wir sehen sehr gut, hier fließen die Ergebnisse die Werte rein 3 Quadrat gibt 9 4 hoch 2 ergibt 16 das wird hier aufsummiert ergibt dann 25 und die Wurzel aus 25 ist 5 damit hätten wir Teilaufgabe A auch geschafft jetzt müssen wir das Ganze in eine funktionale Schreibweise überführen ich mache das jetzt mal so Schritt für Schritt Schaue ich mal, ob ich das Wortfenster irgendwie anders noch ziehen kann, dass man es besser sieht. Naja, ich glaube das reicht so. Also C ist einmal und wir haben ja mal gelernt, wir müssen unten anfangen, also hier mit der Funktion, ist die Wurzel aus, ja, woraus? Aus dem, was hier reinfließt, nämlich aus einer Summenfunktion. Also schreibe ich jetzt hier Summe. Was wird aufsummiert? Zwei Werte. Und zwar das eine hier, die linke Seite, die Potenz aus A und 2. Und damit haben wir die linke Seite fertig von der Summenfunktion. Machen wir mit der rechten Seite weiter. Auch hier haben wir die Potenzfunktion und zwar aus b und 2. Und damit wäre unsere, ähm, ähm, unsere Funktion eigentlich fertig. Ähm, Jetzt mache ich mal, ich kopiere das mal in die Zwischenablage und habe jetzt Excel geöffnet. Ich mache jetzt hier einmal als Beschriftung A und B für die Seitenlängen. Formatiere das noch mal ein bisschen schön und am Schluss hätten wir gerne C. Werte könnten hier jetzt eben 3 und 4 sein. So, jetzt kopiere ich hier mal die Verarbeitungsvorschrift hinein. Und wenn ich das jetzt hier ähm, wenn ich jetzt hier mal Return drücke, dann wird wahrscheinlich ein Fehler kommen. Ja. Äh, es fehlt irgendeine Klammer. Die habe ich übrigens, sehe ich gerade, auch schon hier vergessen. Ja, die füge ich mal hier noch mit ein. Aber auch das funktioniert jetzt nicht. Was ist jetzt das Problem? Ähm, wir haben hier die Eingänge A und B. Aber A und B, damit kann ja Excel jetzt nichts anfangen. Für Excel gibt es ja nur Zelladressen. Und die Werte, die wir benötigen, stehen in Zelle B1 und B2. Das heißt, anstatt dass ich jetzt hier A schreibe, muss ich B1 schreiben. Und anstatt dass ich hier B schreibe, schreibe ich B2. Und damit bin ich fertig. Jetzt kann ich auch andere rechtwinklige Dreiecke verwenden. Ich mal hier mit 5 und 8 arbeiten und wir sehen, wir haben gleich ganz andere Ergebnisse. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen weiterhelfen, insbesondere was das Umwandeln von Datenflussdiagramme in Excel Dokumente in Funktionen, in Formeln angeht. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss.